Servus und hallo zum Vlog, hier auf Mabache TV. Also ich sage euch genau darum, habe ich beschlossen, diesen Vlog zu machen. Ich erzähle euch eine Geschichte, eine wahre Geschichte, ich schwöre, ist mir erst vor ein paar Tagen passiert, es ist 20.30 Uhr, circa. ich steige in die U-Bahn ein, am Weg nach Hause, oh, die U-Bahn ist ziemlich voll, und es stehen zwei Typen drin, plus minus 30 Jahre, bumpes kappel gut gekleidet, ein bisschen so Disco, nein nicht Disco, eher so, ja, diese, diese Art Kleidung, was früher beim Rave gehabt haben, aber es hat gut ausgeschaut. Also sie waren stylische Typen, haben eigentlich sehr nett und sympathisch gewirkt, und sie hatten einen Husky dabei, ein wunderschönes Tier. Also ich steige ein, und äh, ich gehe auch auf Zeiten, damit ich, damit ich schön reinfahren kann und dort stehen kann, wo ich am wenigsten im Weg stehe. Und der Hund, wie Hunde eben so sind, schudelt immer rum und, und kommt immer näher und so, schnuffelt an mir, und ähm, ich mag keine Hunde. Vor allem, wenn sie nicht so groß sind. Äh, also <lacht> bin ich immer etwas zurückgewichen, und er ja, hat immer gleich zurückgezogen, und so, es war ja alles okay, aber der Hund hat das ein paar Mal getan, ist immer wieder her, und ist sehr nahe mit seiner Schnauze, und ja, ich mag das einfach nicht. Irgendwann habe ich dann zu ihm was gesagt, und ich versuche diesen Dialog jetzt nachzuspielen für euch, okay? Also, ich, ähm, Entschuldigung, aber ich, ich mag nicht, wenn ein Hund so nahe an mich rankommt. Ja? Keine Sorge, ich habe ihn unter Kontrolle, tut ihnen nichts. Ähm, ja, das, das glaube ich schon, aber ich mag es ja nicht. Ich habe Angst vor so großen Tieren. Ich bin so klein und da äh, sind so große Tiere. Ich mag das einfach nicht. Wenn man sie fressen will, frisst er sie sowieso. Ja. What the fuck? Während sie fressen will, fressen sie sowieso. mal Zitat von dem Typen. Und ich war immer sehr höflich und hab nichts gesagt. Nicht mal, dass der Hund keinen Beißkorb trägt. Ich habe nichts gesagt deswegen. Nur höflich, ich habe Angst davor. Er war schon mal 180 und murmelt in seinem imaginären Bad. Und ich so, what the fuck? Und hab dann gesagt, äh, Entschuldigung, ähm, ich habe keine Angst, dass mich ihr Hund frisst, aber es ist auch so, ich aufgrund meiner Größe, ich habe Angst vor so großen Tieren. Ich habe einen Hund unter Kontrolle, keine Sorge. Ich weiß, wie man umgeht mit dem. Und ich so, äh, okay, dann kommt seine Station, sein Kumpel steht auf der anderen Seite vom Balkon, und äh, er sagt, was ist denn? Und während sie aussteigen, sagt er noch, ja nur weil manche glauben, sie sind im Rollstuhl, können sie sich alles erlauben. Alter! Eine Frau, die auch ausgestiegen ist, hat ihn auch angesprochen, und er so, wollen sie mit Sano anfahren, oder was? Und ich habe ihn gar nicht angefahren. Ich habe nur höflich gesagt, dass ich Angst habe davor. Ich habe nicht erwähnt, dass der Hund keinen Beißgab hat und wenn er jemand erklärt, er hat seinen Hund unter Kontrolle, wenn er in einem in einer Gegend ist, wo der Hund einen Peisskopf tragen muss, und er trägt keinen, und wenn ihm jemand wirklich darauf anspricht, dass einfach keine Interaktion mit dem Tier gewünscht ist, und er sofort auf <lacht> Verteidigungsmodus steigt, dann frage ich mich, was zur Hölle ist Kontrolle in seiner Welt. Wie definiert er Kontrolle über sein Tier? Es, es hat mich gewurmt die ganze Nacht. Und ähm, ja, deswegen auch dieser Blogpost. Äh, dieser Vlogpost. Und ja, was sagt ihr dazu? Ich meine, kann man einem Tierbesitzer höflich und, und ruhig darauf aufmerksam machen, dass man ähm, keinerlei Interaktion möchte, dass man Angst davor hat, ist das legitim? Es ist natürlich, und das ist das Positive, ähm, inklusiv gewesen. Er ist Verteidiger seines Hundes, und er motzt jeden an, der ihn irgendwie ans Bein pinkelt. Behindert oder nicht. Ähm, geärgert hat mich nur, dass er halt ein Klischee verwendet hat, wie äh, nur weil sie im Rollstuhl sitzen. Trauen dürfen sie alles, glauben sie. Äh, mag sein, dass manche Rollstuhlfahrer oder Behinderte äh, ihre Behinderung als Ausrede für diverses fragwürdiges Verhalten nützen. Mag so sein. Ich glaube, schöne Männer und schöne Frauen nutzen ihre Schönheit auch um ihre Vorteile zu genießen. Also sind wir hier ziemlich baue. Aber nichtsdestotrotz, es war ein inklusives Erlebnis, und trotzdem finde ich ihn einen Arsch. Weil, ja, wie gesagt, ich war höflich und freundlich, aber wie seht ihr das? Ist das legitim? Jemanden anzureden, wenn er Angst aus seinem Tieren hat, oder ist das übertrieben von mir? Und ist diese Reaktion von diesem Hundebesitzer, der alles im Griff hat, legitim, eurer Meinung nach? Wie geht ihr mit deinen Hunden um? Ich würde mich freuen, wenn ein paar was sagen würden. Und, äh, ja, das war's für heute. Oh, ja, ihr habt gewesen am Anfang. Gewinnspiel. Wer von euch am schnellsten mir sagen kann, wie viele Eierli und, und, und, und Küken und Osterhasen in diesem Video versteckt sind, die ersten beiden, die die richtige Zahl haben, gewinnen diese beiden pets -Hasen. Okay? Also um die Worte eines guten Vloggerfreundes zu verwenden, HASENBANDE, aufgepasst! Es gibt das zu gewinnen die ersten beiden die mir sagen können wer wie viel Figuren Schoki-Stücke ich versteckt habe denen schicke ich oder übergebe ich persönlich je nachdem einen dieser beiden Hasen mit viermal Füllung darin okay also ich schicke sie auch per Post wer möchte einfach in die Kommentare hier im Video oder auf Facebook oder Kodi Plus oder auf Twitter schicken kein Problem die ersten beiden mit der richtigen Zahl gewinnen diese beiden Hasen. So, das ist jetzt genug für die Hasenbande. In diesem Sinne ähm, bleibt mir noch eins zu sagen. Mein Name ist Martin und ich bedanke mich fürs Zusehen. Servus.